Ja Leute, heute habe ich etwas ganz Besonderes, denn ich habe mal meinen Bruder gefragt, ob er Lust hat, bei mir wieder zu sein und er hat ja gesagt und was soll ich sagen, wir haben einfach mal zusammen ein bisschen Yu-Gi-Oh! Duel Links gespielt und das Besondere dabei ist, er hat seit elf Jahren einfach kein Yu-Gi-Oh! mehr gespielt und ich habe einfach mal reingerufen und gesagt, los, spiel einfach mal ein paar Runden. Wir haben sein Lieblingsdeck genommen und zwar Six Samurai und wir wollen mal sehen, wie er sich dabei angestellt hat. Und jetzt siehst du dein komplettes Deck, was du da spielen willst. Uha, uh okay. Kannst auch aufklicken, dann gibt es einen groß hier. Guck mal da. Ah, geil, das ist gut. So, und weißt du, was ich nämlich gemacht habe? Ich habe mich mal informiert. Rate mal, wie lange du kein Yu-Gi-Oh! mehr gespielt hast. <lacht> <lacht> <lacht> ah, vielleicht. Ah, es müssten fast ja, fünf oder sieben Jahre. Ja. So, du hast ja ungefähr aufgehört, als Shien so. Mm, genau. so das, sogar ausläufig war. Die waren ja genau. bei Meter und dann sind die ausgelaufen. Genau. Im hab ich mit aufgehört, ja. Genau. Und diese Karte kam 2011 raus. <lacht> Na gut. 11 so so Jahre. Jahre. Genau, mal eben so 11 Jahre her. Also, du seit elf, also über 10 Jahren kennt Yu-Gi-Oh! gespielt. Naja, aber ich kenne zumindest so ein bisschen Six Samurai. Genau. Also Grandmaster ist ja ganz alte Karte. Ja, ne? ganz alte immer spiel. noch meine Lieblingskarte. Die noch gibt es schön. <lacht> ja, die spielt man so einmal, wie du siehst. Äh, Kizan, kennst du den noch? Ja, sagt mir war es aber auch schon lange her. Dann darfst du mir mal spezial beschreiben, wenn du einen anderen 6 Samurai kontrollierst? Ja, genau, stimmt. Ah, mega cool. Inishi kennst du vielleicht auch noch, mm. vom Artwork her halt so das. Ich weiß sogar, dass du ihn noch Original hast, ne? Die, haben, die, die hatte ich gespielt früher auch immer, ja. Aha. Du hast sogar noch eine Box, wo das Deck drin ist, oder? Ja, habe ich auch noch. <lacht> Voll cool. Das stimmt sogar. Ja, ironischerweise, bei Duel Links gibt es eine Sonderregel. Ich habe sogar, glaube ich, die kompletten Karten noch. Ja, glaube ich auch. Das ist sogar ein Shian in Ultimate hm. Rare, oder? Ich meine ja, den haben wir nicht verkauft. Nee. Richtig cool. Ähm, und zwar hier, äh, Inishi, ja. da steht ein zwei dran. Genau. Und bei Duel Links gibt es eine Sonderheit. Normalerweise im TCG ist ja, du darfst sie gerade nur zweimal spielen. Ja. Bei Duel Links ist es so, du darfst Karten, die zwei sind, nur zwei von im Deck haben. Also okay. dies auf zwei und dies auf zwei, deswegen ja. darfst du von beide nur einen. Ah, okay. Oder du spielst zwei davon, aber dann keinen davon. Ja. Ein bisschen schwerer alles. Jo, ist schwerer. So, der ist oh, neu, glaube ich. wollte gerade sagen, der ist komplett neu. <lacht> das sind die geheimen 6 er Der ist nicht 2011. <lacht> nee, der ist, der ist noch ein bisschen später gekommen. Ähm, ja, aber er ist Empfänger. Okay. Stufe 1, das ist das Relevante. Ja. Denn Shien ist ja Level 5. Ja. Ähm, das heißt eigentlich, ähm, ja, du brauchst immer ja, den halt Empfänger. Genau. genau, Kisan und er ist halt Shien. Genau. Genau, so. Und dann, 6 er feind kennst du auch noch, ne? Mhm. Zwei Karten ziehen. Oh. Quasi. Ah, ja, genau. Kosten Zähler brauchen das zwei Karten ziehen. Mhm. Genau, und dann haben wir MST, kennt man ja. Wiedergeburt, ja, genau. kennt man ja. Klassiker. Schicksalsschlag kennst du vielleicht noch nicht. Also ist eine uralte Karte. Die, die kenne ich tatsächlich. Ja, okay. Wirf eine Karte ab, wählen auf das Monster verbanntest. Mhm, genau. So, und dann noch die Falle. Eine Falle ist auch im. Die Neujahr. kenn ich nicht. Nee. nee Kannst du mal eben lesen weil einziges Monster, das du kontrollierst, ein 6er monster in offener Angriffsposition ist, wähle zwei Karten gib sie auf die Hand zurück. Okay. hast einfach zwei Karten bauen nee, genau. Schön Mächtig. Aber du musst halt ein 6er äh, im Angriffsmodus kontrollieren. Na gut, das ist nicht so schwierig. Nee, aber ähm, es kann halt auch mal passieren, wenn du schlechte Hand hast, kann ja auch passieren, mhm. dass du einfach den im Angriffsmodus beschwörst ja. <lacht> und die setzt und abgibst. Okay, ja stimmt. Aber dann kannst du immer noch bauen. Kann nicht, dann kann ich immer noch auf die Hand zurück. Genau, so. Ja, wir spielen Synchro als zwei Chiens. Äh, bei den Exits, Excalibur kennst du sogar noch. Ja, <lacht> aber ich weiß echt nicht mehr, was er kann. Nee. Er kann zwei Materialien abhängen und dann hat er 4000 Artikel. Ah, okay. Ach ja, bei Dueling spielt man nur mit 4000 Lebenspunkten. Das heißt, wenn der direkt angreift, ist game. <lacht> ja, okay, das ist aber... Ja, ja dann haben wir noch Duella daneben, der der daneben hier, der blockiert den Friedhof. Vielleicht Waage auch die noch in ich sogar mal. Ja, hast du. Ja, ah, die habe ich auch gehabt. Und daneben die Spinne, die ist aber, glaube ich, neu. Die ist neu, die kenne ich. nicht. Du kannst ein Material abhängen und kannst okay. ein Monster vom Gegner verbannen. Ja. Und wenn sie angreift, kriegt sie ATK-Boost danach. Ja. Und der zerstört Monster mit hohen Stufen. Aber in der Regel OTK hast du das. Ja. So, und da ich weiß, dass es eh gleich mega kompliziert wird zu spielen, gehst du jetzt einmal aufs Häuschen. <lacht> und jetzt zeige ich dir mal, wie das Deck gespielt wird. Du gehst nämlich auf irgendeinen dieser Bubbles da, also auf einen der Mitspieler. Kann ich auch auf diesen aussehen? Nein. Okay. Das ist der Kartenhändler. Achso. So, dann machst du okay. Der will sich gegen dich duellieren. Jetzt machst du Autoduell. Oh, okay. Und jetzt siehst du, wie der Computer für dich dein Deck spielt. Ah, oh, das ist praktisch, okay. okay dann gehst du mal rein. Du ja. wirst sehen, ist schnell. Ja, ja, ist, äh, ist ja in Ordnung. Dann sehe ich auch so. nochmal Exit-Beschwörung vielleicht, das ist ein bisschen spannend. Na, meistens man dann nur Synchro. Ah, das <lacht> ist ja ganz schön faul. So. Achso, wer anfängt, ist übrigens Zufall, das wird ausgelost. Ja. Ah. So, die Hand ist gut. Ja, genau. So, und jetzt wird er voll ausrasten. Er ruft den ersten Sechser vorbei, holt sich den zweiten. Das sind auch weniger Handkarten, oder? Ja, genau, vier noch. Ich wollte gerade sagen, Vien, ich bin verwundert. Wiedergeburt, holt sich gesandt, Exit Das ist aber 7. echt schnell. Direkt <lacht> und game. Okay. Ja, das machen wir auch gleich so, okay. Ja, das ist ja einfach. Ja, okay. Willst du noch einmal sehen? Ja, das war, das, ey, ich, ich, <lacht> Also ich bin begeistert. Ach, ich krieg dann dafür, dafür, dass ich mir angeguckt habe, auch noch Sachen. Ja, genau. Das wundert also, Edelsteine jetzt, jetzt hier. Ach, das ist sehr ja cool. Also, wir leveln den Charakter gerade. Ja, ist doch schön. Ja, genau. Und noch ein paar Belohnungen. Oh, ich liebe ja Gamification. <lacht> ist immer etwas rein. Ja, und ganz viele Punkte. Nee. Und für diese Punkte kriegst du halt dich. So. Und dann das ist für ein Ach, Event wieder. Geschenke ge über Geschenke. Und das ist äh, auch noch mal ein Event. <lacht> und hier kriegst du auch noch mal ähm, gratis an. Du siehst ja Edelstein und so. Halleluja. <lacht> ich werde reich beschenkt. Ja. Also. So. Okay, jetzt haben wir den besiegt. Ja. Jetzt können wir wieder so einen auswählen. Hier ist jetzt keiner. Jetzt können wir ja. mal eine Welt zur Seite gehen. Da ist eine. Die da, ne? Ja, oder auch. So, und da können wir auch wieder ähm, Auto und, durch. Äh, so, jetzt muss ich genau hingucken. Das ist echt schnell. Ja, ist sehr schnell. Okay, let's go. So. Übrigens, den Charakter musst du spielen wegen deiner Fähigkeit. Aber da kommen wir gleich drauf zu. Ja, so, was Oh, die Hand ist ja auch gut. Also, so, nein, die Hand ist nicht so gut. Okay, ich aktiviere das, ja. Dann spielt äh, schlecht. Also, musst du zu wenig, der Computer spielt ja. schlecht. Natürlich. Ja, egal. Wird bei mir auch nicht anders sein. Ja, das ist klar. Das ist egal. Das Sie. auch. Spinne. Das Spinne. Spinne direkt. Genau. Okay. Ja. ja, das habe ich sogar mitbekommen jetzt. Also, eben bin ich nicht mehr hinterher gekommen. <lacht> das war zu schnell. Okay. So. Cool. Aber wir machen das langsam. Wir ja, natürlich, wir spielen ja echte Gegner mit Zeitlimit. Ja. Okay. <lacht> das heißt, wenn die Zeit abgelaufen ist, haben wir automatisch verloren. Oh. <lacht> das ist halt wieder super. Hm. So. Ich hab so viele Geschenke hier. Ja. Das gibt jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder spielst du gegen so einen äh, Computer selber. Ja, oder gegen jemand Echtes. Was möchtest du? Ich glaube fast anfangen mit einem Computer und dann nochmal gegen Okay, Essig, du hast Glück, wir haben noch einen. Wir haben Ein, noch einen? Einen haben wir noch. Da oben sieht man, wie viele man in der Welt hat. Ah, okay. Einen haben wir. Müssen wir nur suchen. Ja, äh, da. Ja, genau. So, und dann kannst du natürlich auch statt auf Autoduell, naja, genau. auf Duell gehen. So, und jetzt musst du Duell spielen. Na ja, das kriegen wir hin. Also, die sind leicht. Ich habe das, das so wollte ich auch. <lacht> also, die haben echt keine guten Decks. Das ist wir ja. extra so. Das ist, je Welt die Welt, also die Welt levelt immer höher. Ja. Und wenn die Welt ganz hoch ist, sind die auch stärker. Aber ich habe die extra niedrig, damit man die easy wegmachen kann. Na, ja, mal gucken, wie easy. Ja, du hast ja gesehen. Also der Computer braucht einen Zug immer. So, wir darf den starten. Ja. Okay. Oder sie besser gesagt. Ja, genau. So. Ich muss einen ziehen. Oh, ich. ich, ich ach du wir lassen jetzt weiter. Sag mal. Okay. Dafür brauchst du zwei Sechser um mal in den Friedhof, effekt zu Ja, und wenn wir das ja da eh verdeckt legen. Ja, das kann man glaube ich schon mal aktivieren. Ja, genau. Let's go. Was war nochmal sein Effekt? Er kann sich spezial beschweren, wenn den anderen Sechser dreimal sind. Ne, dann wollen wir es natürlich noch nicht. Der spezial beschwört sich, wenn du den Tuner spezial beschwörst. Was, will ich den anderen? Ne, den, den kleinen. Den Ach, der den der ganz einen. kleinen. Dann ah. kann der sich selbst spezial beschweren. Also, Sonst leider nicht. Dann setzen wir den doch einfach. Nee, Angriff. Ja, wollen wir schon angreifen? Natürlich. Was hat der denn da? Wir machen jetzt fertig diesen Zug. Ich sagte, wir schaffen es, diesen Zug vielleicht. Echt? Ja, ja. gut, dann, dann muss ich ja mit ihnen anfangen. Nee, nee, nee, nee. nee. Du kannst ihn spezial beschreiben, wenn du ihn nischierst. Ach so. Fangen wir mit initiieren. Ja, nochmal beschreiben. Genau. Kurz, cool, Counter geht automatisch. Ja, stimmt. Und jetzt kannst du den anderen spezial Einfach darauf auf Spezial klicken. Ah, okay. Und jetzt kannst du kurz cool, natürlich angreifen. Ja, ja, ich wollte gerade sagen. Jetzt so. geht noch ein Counter. Dann kann ich ja schon Effekt machen, ja. eigentlich von hier, ne? Guck mal hier, wie in alten Zeiten, nichts ja. verlieren. So, zack. Cool. Na gut, vielleicht so. können wir doch nicht den suchen. So. Was haben wir jetzt hier? Da haben wir nichts gewonnen. Was können wir mit denen nochmal machen? Ja, den können wir leider speziell beschweren, ah, wenn wir den kleinen haben. Ja, nur wenn ich den kleinen süßen habe. Na gut, wir könnten doch Exit-Monster schon rufen, ne? Ja, okay, das gut, das können wir machen. Hm. Dann musst du da, da hast du das Extra-Deck, dann kannst du auch ja. Und dann kannst du speziell ja. Und dann zeigt er dir alle möglichen Beschwörungsmonster. Ah, okay. Aha. Ah gut, cool. man kann auch hin und her switchen. Aber oh, was ist denn hier sinnvoll? Ich habe gar keine. Ähm, also das halt für Damage für 4000. Ja. Oder die Spinne, also so, so ungefähr. Das andere ist nur Anti-Strategien gegen verschiedene Decks. Achso, das ist mal Anti-Strategien. Genau. Was? Deswegen fallen wir die Spinne. An. Oh ja, ich wollte sagen, Spinne klingt gut ne? Ja. So. Ja, dann die beiden, ne? Ja, muss anklicken halt mit. Ah, okay. Bestätigen. Und dann die anderen auch. Bestätigen. Genau. Ja, dann Angriffmodus modus ne? Natürlich. Spidey Attack. ja, das heißt, wir gewinnen diesen Zug. Ah! Oh, das ist ja cool. So. So. Und dann können wir ja schon direkt Effekt aktivieren. Ja, genau. Von der Spinner. Genau. Reaktivieren. aktivieren. Und jetzt den Stärksten abhängen, bitte. Den Stärksten? Ja. Ja. ja. Jetzt können wir es verbannen. ihn. Weg. Und, dann Und jetzt können wir Monster Rebound. Stimmt. Und dann können wir unseren Kieser Ja, natürlich. Ja, dann gewinnen wir doch noch diese Runde. Ja, weiter gesagt. <lacht> äh, ja, dann da. Bestätigen. Coole Animation Ja, natürlich ein Angriff. Ich. Ja, läuft so, doch. Und jetzt, wichtig, das muss ich auch für später hin, genau. Ähm, normalerweise greifst du hier an und setzt dann einen Zauber- von Fall ja, genau. in Memphis 2. In Memphis 2 gibt es in Duel Links nicht. Ah, also vorher setzen ja, und dann bevor angreifst. du angreifst, immer setzen. Ja gut, aber es ist ja nicht so schwer. Ne? Also setzen wir die beiden Fallen natürlich, Fallen, Fallen natürlich. Aber wir machen es einfach, wir gehen die strategisch alle Fallen, die man hat, einfach immer setzen. <lacht> ja. Ist ja nicht, dass man die zerstören könnte. <lacht> genau. So, und jetzt kommen wir, bevor du von an Angriff gehst, ja. ähm, noch zu deiner Fähigkeit. Ja. Und zwar, jeder Charakter kann unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und ich habe dir jetzt eine passende fürs Deck gewählt. Ja, okay. Denn dein ist natürlich ein Beatdown-Deck, also mehr Power. Das heißt, du brauchst mehr Angriffskraft. Deswegen ist die Fähigkeit, jedes Monster erhält so viel ATK mal 100 pro Monster auf dem Feld. Ah, okay. Also, maximal 300 kriegen deine Monster, jetzt hast du zwei, also 200 kriegt jedes Monster dazu. Das heißt, du kannst Fähigkeit aktivieren drücken. Das ist entspannt. Geht die nur einmal die Runde und das war's, oder geht die, ja, wenn die jede die, Runde machen? Wenn ja, die kannst du jede Runde machen. Ah, okay, cool. Aber im spielzug sind die wieder normal. Ja, das ist ja logisch. So, ja und jetzt Runde. hast du ja. 4600 Damage <lacht> und ja. kannst sie direkt angreifen. Okay, das äh, muss ich mal. Einfach nach vorne ziehen. Also, Ach so. Ja, dann kannst so du... Ja, ich. So, erstes Duell, erster Win! Mhm. Ja, und jetzt kannst du sie auch wieder nach vorne wischen. Du kannst oh. auch sonst rauf. Äh, ja, mach ruhig. Dann wird sie kann noch ich. stärker. Guck, es geht ja TK noch. Sie ist stärker. Ja, <lacht> ja doch. Du ist kannst so auch raufklicken dick. theoretisch, auf den äh, kisan wenn du angreifen willst, muss nicht. kisan doch. Ach so, mit Doppelklick oder? so ja, ja. ja, ja okay. So, gewonnen! Oha! Oha! Ja, okay. Also ich muss wieder aggressiver spielen. Ja, ist es ist ein beatdown deck Ja, ja, es ist schon lange her, dass ich es gespielt habe. Ja, okay. So. Oh. Und jetzt, es war ja viel zu einfach. Also, da müssen wir mit echten Gegnern spielen. Das stimmt. Und zwar folgendes: äh, Ja, wenn wir die Geschenke links einsammeln. Erstmal die Geschenke. Kannst rein. auch links klinken, dann geht's rein. Links. Nicht, läuft da wieder seine Noten da? Klick, <lacht> klick, klick, klick. Ja, ja, so fühle ich mich auch immer, <lacht> <lacht> wenn wir so viel wegklicken. Oh, so. So. So, und jetzt gehst du, kannst du Ausruhesteich mal einsammeln eben. Das sind gratis Sachen, die du mitnehmen kannst. Echt? Oh also okay. mal ein bisschen Gold und ein bisschen Schlüssel. So, und jetzt gehst du auf die Schwerter. Oh, jetzt wird's ernst. Und so, jetzt kannst du darauf klicken. Ja, das sieht doch cool aus. Das will ich. So, und jetzt machst du die Booster. Die Booster sind, klickst du einfach mal drauf. Aber genau, das ist, wenn wir gewinnen, kriegen wir Belohnung. Aber bevor du Welt drückst. Ja. Und zwar Folgendes: Ich habe gesagt, dass du Rank spielen wirst. Ich habe gesagt, dass ich nicht ein Anfänger bin. Ja. Sondern ich habe ein paar Ränge gepusht. Ja, das Und ich muss leider gestehen, du ich habe so im viel letzten Stream, bin ich von Silber auf Gold gepusht. Das heißt, wir spielen jetzt in Gold-Elo. Das ist nicht die höchste Elo, noch lange nicht. Aber ist schon nicht, nicht. Also wir sind spielen höher als. Ja, schafft man ja. Ja, okay, na, komm okay. rein, Willst du hier. Mal gucken. So, wir suchen nach Gegner. Man sieht übrigens, wie gut er ist, beziehungsweise wie gut er in den letzten Season war. Okay. Wir sehen das gleich. Also er sieht das bei uns auch, aber. Ähm, so. Jetzt sehen wir nicht unseren Gegner. So. Er war oh. Silber, Gold, Gold und äh, Diamant. Okay. Also das heißt, der hat schon länger gespielt, der wird auch kein schlechtes Deck haben. Okay, ich spiele gegen einen Hamster, aber eben. <lacht> das ist ein Hamsterbild. Ja, das ist halt der Rang. <lacht> Ach so, echt? Das war der Rang, ja. Oha. Wir sind gerade Adler. Gold. Ja. So. Der Gegner fängt an. Er ist da gut. Ey, du ist, Schirn. Stimmt. Ich weiß gar nicht mehr. Nee, mit dem der Falle hast du ja, ich Ja, nee, was der nochmal kommt. Ich vergesse Ach ja, die Spezialbeschwörung. Genau. Wir spielen. Oh, das habe ich auch schon lange nicht mehr gespielt, Dojo. Oh, wir spielen gehen. Oh, das wird schwer. Echt, wird direkt schwer. Oh, er gibt ab, er gibt ab. Wir können gewinnen. Vielleicht diesen Zug. Juhu. Ja, okay, das ist gut. Das okay. ist sehr gut. Okay, okay, let's go. Ja gut, dann äh, das hier erstmal ja. ausspielen. ne? genau. Dann Effekt aktivieren. Der hat ja gar nichts ausgespielt, ne? Nee. Okay. Dann machen wir das. Nein. Oh. Der kannst du ja beschweren, wenn du das mal kontrollierst. Deswegen den. Ach ja, stimmt. Klar, der ist schwach, aber ist ja egal. Ja. Dann kann ich den beschweren und den. Ja, aber erstmal kannst du den aus dem Deck rufen jetzt. Stimmt. Äh. Effekt aktivieren. Genau. Legst den weg und darfst den Level 1. Äh. Achso, der geht dann direkt aufs Feld. Ja. Okay. Ja, ich mache ja eh jetzt direkt Finish danach. Ja, du machst ja eh Synchro. Also ja. kann ich ja direkt auch Angriff. Ist ja egal. Äh, ja. Jetzt machst du doch Synchro. Mhm. Äh... extra decken. Ach ja, genau. Und jetzt, ich würde schauen, dann zeigt er dir alle möglichen. Das sind nur Schieren. Ja, ich nehme Schieren. So, und dann wählst du aus den Empfänger. Und den. Oh, jetzt kommt die Synchrobeschörung. Haha, <lacht> Defensive. <lacht> Ja, du, mach unbedingt. Guck so, mal, jetzt wird nochmal mal gezeigt, wie Synchro in Anime aussieht. Oh, der Arme, der fährt ja eigentlich gar keine Chance raus. Außer er hat irgendwas auch vorhanden. Ja, das kann ja sein. Das, das kann doch sein. sein, das ist, weiß man ja nicht. Aber er hat auch schlecht gezogen. So, und dann Warte mal, Lese, lass uns nochmal mal die lesen. Nicht, dass die jetzt gleich was kennen, noch mal. Ähm, runter. Ähm, maximal 6. Ah, pro Spielzug kannst du 13. Mal. Ja, okay, die macht wirklich gar nichts. Okay, gut. <lacht> Gut, dann eigentlich rechnerisch bräuchten wir ja sogar nur Grandmaster. Ja, aber warum, warum nur einrufen, wenn wir beide Rufen Das stimmt. Weil, deine Fähigkeit kriegt ja pro Monster 300, 100 mehr Dek Ach ja, mal äh, was. Angriff. Der Arm hat keine Chance, <lacht> wie du Mitleid mit dem Gegner hast. <lacht> Ey, du weißt, du war schon immer der Soziale, <lacht> oder? <lacht> ja. Immer freundlich bleiben. So, mhm. Hammer. So, und dann können wir die schon mal verdeckt legen noch. Genau. Setzen. Und? Zuletzt, bevor du angreifst. Ja. Fähigkeit. Ja, Fähigkeit, ganz klar. Ja. Oh, die Zeit läuft auch ab. Ja, ja. Fähigkeit. So, jetzt sind wir noch stärker. So, nochmal Battleface. Ja. Nochmal gucken, ob er eine Handtrap hat, um das aufzuhalten. Oder ob der jetzt gewonnen ist. Gewohnt. Angriff. Bitte nicht. Er oh, was. er hat was. Ah, oh, cool, Kugelkurriere. Alles egal, das reicht noch. Noch nicht. reicht's nicht. Nee. Jetzt muss er noch einen haben. Er hat keinen mehr! Er hat keinen mehr. Ich glaube, ich hab gewonnen. Und du yeah, hast, du ich hab gewonnen. Ja! Du wolltest nur ein beschweren. Ja, ich wollte doch nur mal sicher gehen, aber was hätte ich bereut? Ja, selbstsicher hier Belohnung einstellen. Natürlich. Und dann Gegnern suchen. Machen oh, hoffen. Verlieren gibt's nicht. <lacht> Gute Devise. Wie war falsch da Guck mal, tippt wie mit truof Ganz wichtig. Mhm. Oh! Der hat schon ein bisschen mehr gespielt. Ja. Oh! Also kleiner Disclaimer, er wird wahrscheinlich das beste Deck spielen, was gerade aktuell existiert. Ja. <lacht> man hat ja sonst kein Problem. Ja, du steigst auf, wenn er Ja, das stimmt. Ich hoffe, wenn nicht aufgepasst werden, fängt er, ne? Ja, ja, er spielt das... Was hat er denn da direkt? Handelswohn Ach du, Mann. <lacht> Kennst du gar nicht, ne? Nee. Ja, also du wirst jetzt sehr viele Schwierigkeiten kriegen, ich sag's dir leider. <lacht> <lacht> Nochmal <lacht> nur. Naja, erstmal abwarten. Ja, Play hat ja nicht gut gezogen und muss abgeben. Kann auch passieren. Dann wäre es unsere Chance. Ich finde es auch cool, dass jeder Charakter eine andere Musik hat. Uh, er hat schon mal eine gute Karte. Okay. Der sucht sich damit halt ein passendes Monster. ja Also Verstärkung für die Armee, für dich. Naja, ja. <lacht> ja, okay. Guck, jetzt sucht er sich so einen dicken. Das ist ein Fusionsdeck. Der mhm. wird jetzt gleich wahrscheinlich eine Fusionsbeschreibung wegfinden. Das ist seine Fähigkeit jetzt. Ja. Er kann die halt jetzt weglegen und das halt dann da reinpacken. Keine okay, no, Ahnung, was Pendel da halt kann. Aber oh, okay. Ja, das sind die Pendel-Scales jetzt. Er ja. hat die zwei reingelegt und darf jetzt gleich eine pendel durchführen. Ja. Darf jetzt von der Hand oder extra Deck so viele Monster spezial wie er will. Die in den Stufen sind. Oha. Ja. <lacht> ja, okay. Und er hat nur eins. Ja. Aber was für 3000 ja. hat <lacht> Oh, das ist gut. Ja, gut, dann können wir die direkt aktivieren. Hm. Dann machen wir dich, ne? Mhm. Dann kommst du. Dann kommst du. Ne, erstmal kann der andere, damit ich jetzt auch speziell beschworen bin. Achso, stimmt. Das habe ich ja gesagt, wenn der kleine beschworen wird, genau. kannst du den spezial beschworen. Dafür ja. ist halt da. Angriff, ne? Ah, ne. Der hat Verteidigung schon 2000. Ne? Verteidigung ist besser, ne? Ja, ja. Das Mal ist erstmal Verteidigung gesetzen. So, dann können wir die, ach nee. Erstmal da ziehen. die zwei ziehen. Oh! Ach, nein, was ist das denn? <lacht> was will er? Er kann zwei Karten zerstören. Ah, das ist ja nett von ihm. Äh, ja. Okay. Der darfst nämlich jetzt einen aus Deck zerstören. So, und jetzt ist halt die Frage. Was macht man? Ja, weil folgendes. Ja? Du hast jetzt zwei im Friedhof. Ja. Wenn du Inishi hast, ja. darfst du, wenn du einen anderen kontrollierst, hättest du ja mit Chikita. Ja, genau. Klick mal rauf, sag der ja. zwei andere oder einen anderen nochmal. Äh... Zwei. Ah ne, um. Achso, es geht sogar. Ja. Oh. Also, wir können damit bouncen. Ja. Und also. wir könnten danach wieder... Ja. Zusammenfügen. Ja. Wir können Ex oh. oh! Ja genau! Und Excalibur 4000. Ja. Ja, lass den mal Guck mal. Äh, ja. Muss da Verteidigung sein? Nee, ne, ne? du genau. kannst sind aggressiv. So, dann können wir... <lacht> Nein, was... erst Falls wir einen Samurai noch mal ziehen. Okay. So oh, nee, haben wir nicht. Dann jetzt aber. Äh, ja, ich werde jetzt nochmal bevor ja. immer die Karten des Gegners lesen. Weil ähm, nachher kann da was. Ja, sieht so man, viel Zeit haben wir nicht mehr. <lacht> <lacht> naja. So. Das ist nicht schlimm. Und hier, während der Main Phase, kannst seine Hand ein offenes von Extra dagegen zu Das heißt, er kann damit nicht reagieren. Okay. Das heißt, ja, ja, stimmt, also können wir ganz entspannt machen. Ja. Können wir dann Genau. Dann können wir die zusammenführen. Nee, erst den auf die Hand geben. Ach ja, stimmt, richtig. Effekt aktivieren. Ja. Dann machen wir dich. Muss beide, muss zwei. Ich habe ja nur zwei. Ja, ja. Das gibt es in den großen zurück auf der Hand. Na genau, Ich kann man auch so anklicken. Ne, nee, kann man nicht. Doch, ist. Also, ja, hier. So, So. jetzt aber zusammenführen. Ja. ja. Jetzt, muss also extra extra. jetzt kommt die kleine Hochzeit. Spezialbeschwörung. <lacht> Spezialbeschwörung. Ähm, da hatten wir auch den mit ja, Excalibur. Ja. Ja dann, zack zack, natürlich ein Angriff. Ja. Ja das gibt es nicht. Ja. Äh, die Animation zählt. Läuft die Zeit eigentlich weiter, wenn die Animation zählt? Nee, nein. Ja guck, okay, ist auch fair dann. So. so, dann können wir mal verdeckt spielen noch. Ja. Und dann würde ich MST auch ruhig. Ja. Und dann können wir die Nein, sein haben. Effekt. Sein Effekt erst? Ja. Okay, Effekt aktivieren. Den stärkeren. Na, muss beide abfinden. Ach, muss beide? Ja. So, und jetzt kannst du Fähigkeit aktivieren. Ach so, äh, hier. Ja, die 100. Nee, eigentlich, ah. aber gut. So, und jetzt also. kannst du es Wenn er jetzt nichts hat in der Hand, ist das okay. Das wäre natürlich episch. Jo! Ja! Das beste Ein Deck, Levelaufstieg, das ist Das beste Deck, wirklich. Ja, genau, aber hat er hat nicht so gut gezogen. Nee, ich wollte gerade sagen, hat er nicht gut gezogen. Aber, aber die heimtückische Falle war gefährlich. Ja. Aber er hat die Falschen zerschossen. Aber egal, so oder so hätten wir, glaube ich, spielen können, ne? Ja. Also richtig gut. So. Ja, oh. guck mal hier wieder. Belohnung. Ohne Ende Belohnung. Nee. Hört <lacht> gar nicht auf. Oha. Und Rank Up! Ja geil. Ja. Und nochmal ein Sieg. Wenn man für den Ranglisten, also wenn man ganz viele Ranglisten Duelle gewinnt, kriegen wir auch immer eine Belohnung. Ja. Genau. Und natürlich immer mal den höchsten Rang. Ne? Ja gut, am Belohnung mangelt es im Spiel nicht. Also. <lacht> naja <Nee, das> schön. <stimmt. lacht> Ähm, ja, ich würde sagen, äh, ja. das war die kleine Einleitung, bzw. Einleitung, die Duelle. Was hey, sagst Kratze. du? jojo ja. spielen, nach elf Jahren, wie ist es? Äh, es ist äh, sehr nett und einfach gehalten tatsächlich. Man muss noch nicht so viel nachdenken. Ein bisschen problematisch ist, dass ich die gegnerischen Decks noch nicht kenne, aber es ja. macht Spaß doch. Dein Deck ist, ist halt auch wirklich einfach so. Ja, genau. Aber das habe ich auch damals schon an dem Deck <lacht> gemacht. Einfach rauskommen und Attacken und fertig werden. Ja, und wenn der Zauberkart aktiviert, die Geld mit Genau. Einfach ignorieren alles. Einfach alles fertig machen. Ja, darum. Also es geht und läuft. Ja, freue mich wirklich. Danke, dass du ein Video warst. Ja, gerne, gerne. Äh, und falls ihr da draußen noch mal ein Video <lacht> sehen wollt mit dann schreibt einfach mal unten in die Kommentare. Auf jeden Fall. Dann ergibt sich vielleicht <lacht> etwas. Ja, also dann, Leute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich ebenfalls. Und vor allen Dingen natürlich viel Spaß beim Duellieren.